Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Rust. In der vorigen Folge haben wir mit unseren geschmolzenen Metallfragmenten eine Werkbank hergestellt und etwas im Technologiebaum erforscht. Und jetzt hoffen wir, dass unsere Base die Nacht überstanden hat und schauen, was auf dem Server los ist. Viel Spaß! Unsere Maffen und 2.000 Dollar, also graded so ein So. 300 Metall, heavy standard, nice. Ein wir sind halt nicht raided worden, gell? Ah, das Pferd ist doch weg. weg? Wenn das Pferd wirklich gestorben ist in der Zeit, muss ich leider sagen, dass das relativ schwierig ist, das Pferd zu halten. Ja, wobei, wenn du mal einen Garten hast, dann hast du ein paar Gartenfixen aufgestellt aufs Stimmt, eigentlich müssten wir einen Garten erforschen, oder wie das geht. Wie wird denn so ein Gartenbeet heißen? Ich will mal ein Beet ein. Es gibt Wortsmütze. Man kann es jetzt schon bauen, also man hat das Ding. Ein kleines kann man jetzt schon bauen. Ein kleines. Da ist eine Small Planter Box. Eine Planter Box? Blender mit blend ja. Eine Small Planter wird benutzt, um zu planten 3 Seeds. 100 Hutarbeit passt, also eine Zeltplane. Halt also eine Plane halt. Das ist das Problem. Wir müssen nochmal looten gehen. Aber wie findest du das an? Kannst du immer auf Deutsch stellen? Warum sie auf Deutsch stellen? Alex. Du hast auf Deutsch ist für dich, okay? Das ging gerade ja da. Mhm. Ihr seht Einfach unter allgemein und wenn es dann nicht Kleine Pflanzkiste. Ist auch da gibt es sicher mein große. kriegt. Da es große okay. Pflanzkiste. Wo ja. siehst du das? Die ist auch noch gesperrt. Warum siehst du gesperrte Sachen? Das find, die findest du aber nur an, wenn du es googelst da unten. Das finde ich so ah. komisch. Weil ich hätte gerne eine Einstellung, dass ich alle gesperrten sieg. Um 9, ja, die brauchen wir, aber da brauchst du mit zwei Planen, kriegst du Ja, aber ist gesperrt, was mich aber wundert, dass sie jetzt nicht steht, was sie braucht. Vor allem bei dem Lagermonitor zum Beispiel steht, braucht Werkwand Stufe 2. Bei dem steht er einfach. Nichts. Ja, aber dem ist wahrscheinlich nur aus der Erforschung, der kann sicher in unserem Forschungs wo ist denn das haben so. wir das im Lauf. Wie viele Leute sind da eigentlich gerade am ja, Server? Wie sieht man das am schnellsten? Vom Einloggen siehst du das relativ schnell. Wo Aber wie machen wir das allererstes? Nein, die Das machen wir erst, wenn die Boys kommen. Ich hätte gesagt, wir lassen die Base einmal so, wie sie ist. Mehr oder weniger. Warum hat das nur 202 Leben? Eine gute Frage. Nimmt das ab, wenn es in einer Box drin ist? Das ist möglich. Was brauche ich da zum Reparieren, oder? Sehe ich das irgendwie? Wie sehe ich das, was ich zum Reparieren brauche? Gute Frage, ich habe nicht einmal einen richtigen Hammer. Ich sie muss mit dem Hammer. Jedes Mal beim Aufhängen verliert das Leben, Alex. Ja, moin. Ich hinsetzen. Ist mich Ist es jetzt hin? Du musst, nein, muss es reparieren? Ja, dann müssen wir den reparieren, Johnny. Ja, mach den nochmal. Ja, du brauche, ich.. Da brauche ich die Werkbank. <lacht> nein, ich glaube, ich kann das schon machen. Ich kann man machen, brauche nur mal Idealfragmente. Ich Ja das, das, das wurde die nämlich absagen. Das heißt. Das heißt, das spült sich anscheinend nichts, gell? Stufe 1 Werkbank erforderlich. Ist es nicht eine Stufe 1 da? Nein, ist das nicht. Na, wir müssen das jetzt noch einmal craften. No joke. Guck, es ist eine Stufe 1 Werkbank erforderlich, die was du gerade zerstört hast, gell? Was ist denn das? Stufe 1 ja. Ja, wow, ja, da müssen wir den nochmal craften, das wird wohl nichts vorbeigehen. Muss ist denn damit den eben lassen. Die Frage ich ist. Wolltest du wieder weg? Hä? Ich geh mal holzen, Alex. Halt. Ich hol das Holz da aus, Alter. Zack, zack, und ich craft einfach alle, ich bin auf Beinort. Hey! Wir brauchen aber das Reparatur. Ja, wurscht, wurscht, ich stell's einfach her. Guck. Guck im anderen, damit, wir müssen es jetzt nicht mehr reparieren, weil wir haben so ein Neues. Alex, also die ganzen Bären da draußen sind weg, die du angesetzt hast. Ja, ich glaube, ich habe da allgemein irgendwas falsch gemacht. Ich wollte aus. Alle. Ja, Ende das hat wirklich einer auch komplett abgefarmt, das, das kann schon easy sein. Mhm. Oder sie werden kaputt über Zeit. ist mein Pferd verhümmelt ist, aber es hat relativ schnell gestern ein Ding verloren. Auf dem es mehr zu ich glaube nicht, dass das Pferd wäre gut hätte. Ich glaube nicht, weil dann hätte er die Waffen und alles mitgenommen. Also. Ja, das heißt, wir müssen aber auf aufpassen heute. Wo würdest du das, das werk ding jetzt da hinstellen eigentlich? Ja, stellst du irgendwo hin, wo es halt nicht im Weg ist, oder? Ja, das ist immer so leicht gesagt jetzt. Ich es einmal so seitlich ein, weil da können wir wahrscheinlich keine Kisten mehr. Wobei, ich es einfach so ins Eck. Oder warum halt ist halt starr, alter Irre. Technologiebaum. Da sind wir gleich. Du meinst, dass man Plane? Große Pflanzkiste, ja? Könnte ich schon machen fast. Echt? Ja, dann muss ich. 40 Scrap ähm, opfern. Die Frage ist nur.. Brauchen wir das überhaupt oder ist das Komfort? Ja, schau mal schauen wir, ich kann mit 200 und 2 200 Planen neuen Samen machen. Ja, deswegen würde ich gleich die große bauen. Und sonst können wir wahrscheinlich nur drei. Sehen, drei mit 1, das heißt wir können 1,5 mehr pro Plan. Ja, ich würde die große schon machen. Ja, Zeit. machen wir die große. Ja, das heißt, wir haben unseren ganzen Metallschrott für das jetzt opfern, Alter, und das war's. Ja, wir müssen sowieso looten, gell? Mit Deutschland. wir brauchen Planen und so, also wir müssen sowieso mal looten, gell? Ja, ich, ich opfer den Metallschrott trotzdem jetzt schon. Batsch! Ja, ja, ich Batsch! Jetzt können wir das machen, aber wir haben halt keine Planen, das ist super. Server restarting in 87 Sekunden. Also, abo! Ich bin schon nicht so lange da. jetzt Druck doch heute ist Tag 7, Alex. Ist das denn der 7-Tage-Server? Der Philipp hat gemeint, mehr, aber mir ist steht wöchentlich. Ja, schauen wir mal, was der Restart bewirkt. <lacht> also, sonst, die Waffen haben <lacht> oh, wir ausprobiert. Aber wir kennen uns, sieht man schon aus. <lacht> wir kennen uns viel aus. Metallfragmente, wenn beim, beim Nachbarn, beim Nachbarn hat Alter. Ja. Achso, den Reparaturdings wollte ich nachschauen. Den werden wir aber das herstellen dennoch. Ich stelle den einfach mal her. Wir haben sie. Ja. <lacht> Ey Cookie, ich bin aber auch nicht wirklich abgeneigt davon, einfach nur Hutspace zu haben. Und dann, und dann auf Metall wahrscheinlich abzugraden. Ja. Und Stahl und überspringen. Dann Coach-Schloss machen wir erst, wenn die Johnnies online kommen, oder? Ja, warte mal, warte mal auf den Server-Restart, ja? Warte mal. Ich glaube, dass ich da zurücksetze, ich bin mir auf dem Server sind. Ja, die machen noch eine Reparaturbank schnell. Fireworks? Jetzt sind das echt Fireworks? Ich schaue mal aus. Ja, Fireworks. Siehst du es? Ja. Mhm. Ah, ich glaube der Server-Reset erzählt, warum haben uns die ganzen Schüsse und alles hat. Das kann nicht sein. Also muss ich sagen, dass ich Wochen eigentlich zu kurz finde. Ja, mal so viel spielen wir dann auch nicht. Halt. Ich glaube zum Ausprobieren und so die Dinge nicht längeres Server besser. Weil ich du einfach mehr Ressourcen hast zum. Ja, weil wir auch länger brauchen. Ja, Ja, weil wir nicht wissen, was wir wirklich machen sollen. Das ist wie es mhm. effizient ist in so Geschichten. Wahrscheinlich Spuren. ist wirklich der Plan, Base einfach übernehmen von anderen Spielern fast sogar besser. Aber natürlich muss der offene anfinden, der was recht voll drinnen hat. Aber der steht dann wieder mitten an der Bumper, wo er nicht sein würde, das ist halt alles. Ich finde das da von uns aber ziemlich geil, Alter. Dann finde ich eins auch, ja. Jetzt das, das andere Basis. Ich sind das Feuerwerk, richtig schwierig. Ne, Was? Sieht das? Ah, da hinten ist das Feuerwerk. Jetzt willst du mal da mal hinlaufen. Da ja, kann wir mal da ja, Geld das ist mal das Wichtigste im Leben. Alter. Ich lauf so mal hin. Wir haben ja nur noch ein paar Minuten. Ja, wenn das wirklich stimmt. Soll die andere Frage. Aber ich will mir eines oben so Ich will mir ein. Oben, wir. Ich bürg bürg hab Bären ein. eingelagert und ich habs Pferd unten lassen oder was? Was? Das, das Schießen wir ich beim Fireback in der Nähe. Nicht nicht dahin. Ja, die Kisten ist voll Glaubst du das Feuerwerk der Server das ist ein Spüler? Spüler, geil. Aber was die überschüssige Ressourcen hat. Ne? Also wenn er wirklich reset. Ich sehe schon der tun da. Dann schießen da zwei Spüler. Es kann natürlich sein, dass der Server so ist und da restartet oder so. Das kann natürlich auch sein. Aber dann werden die Feier... Der ist da oben. Da oben ist er oben drauf und macht Feuerwerke. Was weißt du, wie er Base baut? Mit Ballis. Barrikan -Bar oder wie das heißt, rundherum. Soll ich wir einen Speer aufhören? Ja. <lacht> so ein Speerputsch. Ich meine, wenn der Server nicht restartet, bin ich da jetzt mit unserer Reparaturbank spazieren gegangen Oh <lacht> ja, ja. Oha, er schießt neben mir Die haben wir ganz zurückgestiefelt Zum, zum Feuerwerk. Da oben schießt dafür für ein Feuerwerk. Also dick mal gucken. Da, Alex, Dirk, du bist ja für zwei gegangen. Enter. No. Slash OR. No. Slash S. Slash A. So, das gesehen, dass du meinen Aufriss. Restartet jetzt. Ah. Wo bist du? Im Haus? Bist du fast im Haus? Angst, Alex. Ich hab keinen Revolver mit, nur ein Speer. Ah, ich bin Alex, wir Ich Wir verhungern. Alex, bitte ein Angst. Hallo, <lacht> I'm friendly. friendly guy. Da rennen drei Leute vorbei! Einer! Was machen die? Na, vorbei. Ich glaube, er hat Angst gehabt von dir. Wir <lacht> holen uns den, oder? <lacht> da rennt der Johnny, hat irgendwas Cooles. Keine Ahnung. Ne? Er rennt nämlich ich auch zum Feuerwerk. 3 Minuten noch. 2 Minuten eigentlich. Der Johnny rennt zum Feuerwerk. Hello, will so wo a a a lot, lot, Alex? Wie der da, Ja, du sagst die Bahn immer klar, aber du immer ein Post-Test ja, eine der hat Lol, der den den Oha. Oha. Ja, die ganze Sache. Lol, da schmeißt er einfach Dinge. Sturmgewehr. Ach, oh Er hat den ein Sturmgewehr abknallt. Ja, aber du hast da mal aus der dass du uns hat abgeschissen mit. Like. Was? Wir im Haus, oder? <lacht> Guck, jetzt trau mich nicht unser Sturmgewehr nehmen und jetzt um ihn laufen. Gibst du noch? Nein, ich bin respawned, aber das geht jetzt halt hier nicht mehr aus. Also wir können zusammenfassen. Wir haben es geschafft eine kleine Base zu machen, die was sogar über die Nacht gehalten hat. Und? Eigentlich kommt er eine, Dann kommt <eine lacht> der Nockerte. Die können uns jetzt verabschieden von dem tollen Gebäude. Ja. Guck für die nächste Base würdest du die auch noch um eins breiter bauen und dann ist es Ja, breiter... Weiß ich gar nicht, weil da musst du in die Mitte Sachen stellen. Ja, oder eins länger. Ich würd's eins länger bauen und was weiß nicht, die Stirn ist halt... Oder das Obergeschoss, ja. Das hat halt jetzt viel Ressourcenkost, ob wir das am Anfang vielleicht gar nicht bauen. Ich würd's echt fast gar nicht bauen. Weil die halt einen Haufen Ressourcen spaßt, wenn sie einfach auch hat Ja, aber so die Doppel-Dürer auf in eine relativ gute Lösung. Ja. Okay. 8 Sekunden, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Aber scheiße. Ja. Wir werden nochmal gekickt werden. Wenn wir kickt werden. Server Restart. Ja. Ja. Ich sag ja immer, guck ich nach Server so Restart. Um, Neuer Server, neues Glück, oder? Neue Map. <lacht> <lacht> du gehst So. Ich bin. irgendwo. Und ja, die Map schaut anders aus. Ich bin links oben F2. Ah, ich bin auch links, aber ich bin F12. Boah, ich bin schon ganz ja, weißt wie unser D1 in den einzelnen Folgen selber ausgewählt habe, actually. Actually habe ich hab auf die Map geschaut, geschaut wo das richtig warlig ist, wo ein paar Sachen in der Nähe sind und habe gesagt, das no, setzt man sich an, das war ein richtig cooler Spot. <lacht> Plankierweise. Ja, müsste das so mal Da wir jetzt beide links sind, schätze ich mal, wir werden das nicht komplizierter machen als es ist und wenn links gucken, dann zahlen wir eigentlich den Preis davon, zwischen wir richtigen baus waren gestern. Alter, mich wollte gerade umbringen, Alter, jetzt hab ich ihn umgebracht. Mit dem Stab? ich ja, bin ein kompletter Nab. Ja, er ist mit dem Stab mitzukommen. Und du hast ihn mit dem Stab oder mit dem Speer? Nein, ah, ich hab schon ein Ding mit dem Speer, weil ich kann. Aber ich hab schon ein Ding gehabt. Blöder Babo. Ja, da ist es äh, ja... Nein, nein, ihr. Ich bei dem komischen Gebäude da. Bei dem Dreikim, gell, ja. Ich bin hinter dir. Zum Mann. Alles, ja. Hallo. Beim Baum? Ja. Yeah. Hey, da war der andere Facker grad Ja, ich hätte gesagt, Plan Nummer 1 Wir tun Hanf sammeln Damit wir wenigstens nicht die ganze Zeit uns suchen müssen Ja, ihr habt 20 Hanf Also 30, da ist mir 30 geschlossen wart, Warte, warte Ich hab 30 Stoff. Nice Aber hey, kann ich die nicht hätten? Die mal stellen und so Problem ja. ist, ja, ich verhungere gar nichts davon überhaupt. Da kann du was zum Essen geben. Angst, <lacht> <lacht> Dann bin ich satt. Einfach du da, ich Noble normal fühlen. Wow, es lag gerade bei mir. What the heck? Jetzt geht's wieder. Nimm wir mal die Einladung an. Wie geht denn das nochmal? Ja, da. Und unten links wahrscheinlich. Ah, ja. ja. und ja. jetzt. Du hast schon genug, gell? Ich hab schon Schlafsack statt, ja. Ja, ist die Frage. ein wir müssen sowieso einen Baseplatz finden, wir vorher beide nicht setzen. Naja, aber wenn einer von uns zwar stirbt. Ja, dann kann ich schon setzen. Ja, aber wenn du stirbst, das schwierig, ja, schwierig, schwierig. also los und einen anderen hinmachen. Ah ja. Dann machen wir uns einmal einen Speer, oder? wir okay. Machen wir uns einen Speer, damit <lacht> wir irgendwie überholen, was mit dem Sch. Stahl. Hast du Feuer gemacht? Ja. Die machen noch mehr zum Essen. 300 braucht er. Machen wir einen Starr, Steinspeer. Steinspeer. Ah, wo ist der Feuer? Was trinkt, meine nicht, Ich will da echt zur Base, Oil laufen? Das ist eigentlich gar nicht weit weg. Da unten. <lacht> hey, mach, wie viel macht der Holzsperr? Der macht 25 also Minuten Star-Sperr. Was gleich fertig ist. Okay. 30, nice. Das heißt, ich schaffe den Spiel wahrscheinlich 2-Hit, weil er nicht immer 100 AP hat. Ja, ich war echt zum Drenken mit dem Bündchen. Ja. War das rein halt weg? Nein, es war nicht weg. Der hat angeschossen. Okay, ja, ja, ich bin absolut Bist du schon hin? na du wirst schon nicht hin. bist du? Jo, aber passt mir 13, jetzt nicht, also das ist so ein Schwachstätt Oh ne! Mir da irgendwas, übrigens rot, ich stehe nicht rum. Egal, ich baue da schon das Bett her. Schlafsack. Freund geben. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Até